Hallo Leute, willkommen zur zehnten Folge des Let's Play Civilization 3. Wir spielen weiter und wir haben heute eine Jubiläumsfolge, deshalb habe ich mir ein Bier aufgemacht. Ich klopfe gegen die Flasche. Ja, ja, das ist sehr, wirkt sehr authentisch. Nun denn, wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe eine Weile nicht gespielt. Ich hatte ein bisschen vorproduziert, was ihr euch ja sicherlich denken konntet. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren, wie weit ich denn hier schon war. Ah ja. Also hier stehen immer noch die, die Weintrauben aus, die ich mir holen wollte. Das Pferdchen hier unten habe ich mir geholt. Ähm, habe ich denn schon Eisen? Eisen, Eisen, Eisen? Eisen, Eisen? Ich sehe kein Eisen. Ja, dann ist wohl klar, was wir jetzt als nächstes mal angehen könnten. Und zwar Eisen holen. Noch ein bisschen hier durch die Gegend fahren und euch verwirren. Eisen. Hier ist Eisen. Auch direkt neben den Weintrauben. Sonst nirgends. Da, da, da, da. Oh ja. Ach doch, ich hatte schon Eisen. Und zwar bei Königsberg. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Mann. Da spielt man ein paar Tage nicht und dann ist man vollkommen raus. Gut, dann fahren wir einfach fort äh, mit dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben in Berlin die tolle Aufgabe, ähm, die hängenden Gärten zu produzieren, was eine coole Sache ist, weil wir dann zwei Smiley Faces mehr haben. Oder Happy Faces. Und dadurch die Stadt vergrößern können. Okay, dann bauen wir mal hier weiter aus. Da geht ja nur ein Bergwerk in den Bergen. Hm, ansonsten sind wir jetzt ja äh, frische Monarchen geworden. Da ist halt die Frage, ob man, ob es nicht sinnvoll ist, so an der einen oder anderen Stelle ähm, Bewässerungsanlagen zu bauen, ja, hier sieht es ein bisschen schlecht aus, höchstens hier so in diesen Quadranten, ja, hier fehlt noch die Straße. heute wird die Folge nicht so lang. Ist schon relativ spät. Was bauen wir hier am besten als nächstes? In Kiew ist ja ähm, relativ weit weg, aber wir haben noch keine keine Möglichkeit. Gericht zu das Gericht zu bauen. Also werde ich wohl den Marktplatz erstmal angehen. Schauen wir mal, Code of Laws haben wir in zwei Runden. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein Gericht zu bauen. Und das wird uns auch weiterhelfen. Den Warrior werde ich mal hier wieder aktivieren, um mit dem die Truppen hier drüben zu verstärken. Dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht weiter angreife. Hier werde ich mal noch die Berge mit Bergwerken versehen. So, Leipzig hat auch einen Siedler gebaut. Den werden wir gleich mal... Den werden wir gleich mal noch einen... Ähm, Oh, bei so viel Bevölkerung werden wir dann gleich noch einen Arbeiter zur Seite stellen. Und dann am besten noch einen, ähm, einen Spearman. Oh, Hamburg soll natürlich keiner Probleme haben. Also machen wir warten. Ja, naja, wenn das hier sowieso schon ein Feld ist, wo viel Nahrung produziert wird, dann kann das ruhig noch mehr sein. So, auch hier ist die Ordnung wieder hergestellt, da baue ich auch noch einen Spearman und einen ähm, Arbeiter. So, wie geht's hier eigentlich weiter? Jetzt habe ich das Gericht, Code of Law, Ich bin auf jeden Fall in der Lage Mitte, äh, im Mittelalter weiter zu forschen und ich denke, das wird jetzt erstmal in Richtung Universität gehen, weil ich ja mit der Bildung noch schneller weiterkommen möchte. Und die Universität verbessert quasi die äh, Bibliotheken. Und dann wird, wird in den Städten noch, ähm, noch mehr in die Forschung investiert. Und dadurch kann ich schneller bessere Technologien bekommen. So, jetzt ändert sich hier das Bild. Es wird mittelalterlich. Äh, auch die Berater werden jetzt ein bisschen anders aussehen. Ja, die sind jetzt sehr zufrieden. Ah, der sieht man gleich. Der Wissenschaftler sieht nicht mehr aus wie ein Wissenschaftler, sondern wie ein Magier. Ähm, naja, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, außerdem haben wir jetzt ähm, quasi für diesen Schritt, dass wir das Mittelalter erforscht haben, ähm, die Technologie Monotheismus ähm, geschenkt bekommen. Also die Eingötterei. Ich glaube nicht mehr an viele Götter, sondern an einen Gott. Ähm, bisher war ja der Tempel meine, ähm, mein, mein Bauwerk, womit ich die Zufriedenheit der Menschen auf äh, zufrieden heben konnte, wenn sie unglücklich waren. Und Jetzt gibt es noch die Möglichkeit der Kathedrale. Und die Kathedrale ähm, macht drei Menschen zufrieden. Ich glaube, der Tempel hat nur zwei Menschen zufrieden gemacht, wenn nicht nur sogar einen und mit der Hilfe des ähm mit Hilfe der äh, des großen meine Güte, wie heißt denn das? Des Orakels von Delphi, wie heißt das hier so? Hm, irgendwo habe ich das Orakel gebaut. Naja, mit Hilfe dieses Orakels ähm, hat es, glaube ich, zwei Smiley äh, Happy Content Faces. So, Content Faces gebracht. So. Hier wäre die Möglichkeit, Theologie zu erforschen. Ich hatte ja hier schon was angeklickt. Ja, das geht über Theologie, von daher ist alles in Ordnung. So, meine Leute wollen mir wieder den Palast ausbauen. Das finde ich natürlich super. Ich baue mal hier diese Treppe hin, damit sieht das nicht mehr ganz so nackig aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Etage hier irgendwie misslungen ist und aus der falschen Epoche ausgewählt wurde. Kann man jetzt nichts mehr machen. Zu spät. Der Zug ist abgefahren. So. Okay, der Siedler, der wartet auch auf den Spearman, der wartet hier auf den Worker. Den Ach Achso, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, Gerichte zu bauen. Das ist jetzt da hinzugekommen als Bauwerk bei Code of Laws. Und das Gericht, Courthouse, senkt die Korruption. Und von daher ist es ein ziemlich, wichtige, ziemlich wichtiges Gebäude, um eben diese äh, Verluste durch die Korruption auszugleichen. Wenn man mal hier nach ähm, so eine große Stadt schaut, hier wie zum Beispiel Königsberg, dann haben wir hier drei Schildverlust und hier zwei Commerceverlust durch Korruption. Und das kann man mit der mit dem Gericht glaube ich halbieren. So. Jetzt stehen hier die ganzen Einheiten rum in der Stadt und ich glaube, ich werde die jetzt mal wieder in Bewegung setzen und die Russen noch ein bisschen ärgern. Wenn ich hier schon angefangen habe zu erobern, dann mache ich das vielleicht gleich noch weiter und noch Einheiten zur Verfügung habe. Gut, dann werde ich hier mal die entsprechenden Einheiten aufwecken. Okay. Ähm, ja, und dann gehe ich einfach direkt weiter nach Smolensk. Die, der, schwache, der schwache Krieger, der wird hiermit festgesetzt. Oh, hier wird ein Warrior gebaut. Das, soll, das ist gar nicht in äh, so geplant. Hier werde ich mal gleich das Gericht bauen, weil hier ist ja auch relativ viel Korruption. So, Leipzig hat den Arbeiter gebaut und jetzt soll Leipzig noch ein Spearman. Bauen der gleich zur Verteidigung des äh, neuen Siedlers dienen soll Arbeiter, Siedler, Spearman fehlt noch So, hier ist auch die Bibliothek fertig das ist gut. Und die Stadt wächst ja schon wieder ganz wundervoll. Ich werde einfach mal nur einen Worker bauen, der beim Wachstum unterstützt. Eine Bewässerungsanlage hier. Und der Siedler... Ja, der Trupp hier ist auf dem Weg nach hier oben. Zu den Trauben. Vielleicht wäre hier eine gute Lage. Da hätte ich nämlich noch zwei weitere Elefanten. Wäre hier in den Überschwemmungsgebieten, die ja relativ gut... Äh, Nahrung abwerfen und hätte auch zusätzlich noch ähm, das Getreide und wäre näher an den Russen dran. Ja, ich glaube, ich baue erstmal weiter aus, was jetzt so direkt in der Nähe ist. Hier wäre, glaube ich, ein ganz guter Ort. Sicherlich auch noch woanders. Ach, es lässt sich so schlecht nach rechts scrollen. Vielleicht auch hier, um diese Lücke zu schließen. Das ist halt auch die Frage. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Ist auch kein so schlechter Ort. Oder hier eben. Die noch zwei Felder. Ja, genau. Das wäre eigentlich eine ziemlich gute Platzausnutzung. Nach unten hin zwei, nach oben hin ist sowieso noch Platz. Ja, das ist in Ordnung. Ich baue hier. Ja, und ähm, den Arbeiter, den kann ich gleich noch nachschicken. So, hier warten wir noch auf den Spearman. Und Smolensk wird langsam ein wenig bedrängt. Prepare for War. Library ist fertig, hier werde ich auch noch einen zweiten Spearman bauen, weil Spearman sind halt besser zur Verteidigung. Und hier ist der Worker fertig. Schauen wir mal in die Stadt. Ja, wenn wir mal das Gericht bauen, dann haben wir hier nämlich auch die Korruption besser im Griff, die ja auch gar nicht so schlimm ist. Oh, und die Mauer wird fertiggestellt in Königsberg. Jetzt ist die Königsberg damit auch nur wichtige Stadt so, Golden Age ich weiß gar nicht genau, was Golden Age heißt das könnten wir hier mal jetzt mal nachgucken in der CB Ja, Spearman ist in Ordnung oh, die kriegen, kriegen gleich Bürgerkrieg wenn ich hier nicht was ändere Äh, Aufstände meine ich hier brauche ich kein Spearman um, was ich hier viel mehr bräuchte ist ein Aquädukt, aber vielleicht erstmal ein Siedler, damit die Stadt wieder wachsen kann so Smolensk You are next ich werde mal eben gucken was Golden Age bedeutet Index Golden Age, eine 20-Runden-Periode, wo es extra Schild und Commerce gibt. Naja, warum auch nicht? Ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt brauche. Aber man sieht es ja direkt. Hier sind gleich zwei Schilder zu sehen. Man wird eben noch schneller gebaut. Und die hängenden Gärten sind auch ziemlich gleich fertig. Sehr gut, dass die das Kölnpult als erstes angewählt ist, damit kann ich dann gleich mal einen Stein werfen. Schäbige Einheit. mal den. Vielleicht steigt er auf. Ja, super. New Governor. Yes, yes, yes. Very good. Das kann alles so bleiben. Hier habe ich den Arbeiter noch fertig gemacht. Den werde ich gleich hinterher schicken und die Straße bauen die die Stadt direkt anbindet und äh, das Gericht als nächstes ist vollkommen in Ordnung hatte ich glaube ich selber ausgewählt so hier ist der Arbeiter fehlt noch eine Runde bis zum Spearman hier wird auch ziemlich bald die Culture wachsen dann kann ich mir schon mal die Anbindung an, die, an das Weizen machen. Und ich glaube, ein, eine Einheit sollte ausreichen, um die Stadt erstmal zu verteidigen. Und dann gehe ich mit den restlichen Einheiten weiter... Richtung Westernpol. Jo. Hier ist auch der Arbeiter fertig. Auch gleich ein Gericht hinterher. Hafen wäre natürlich nicht schlecht. Gerade hier, wo ähm, direkt in der nahen Umgebung ähm, viel Fisch noch ist. Also diese Stadt wird riesig werden, irgendwann mal in ferner Zukunft. Bei diesen besonders vielen ähm, Spezialressourcen um die Stadt herum. Nur mal so als Prognose. Weiter nach Westpol. Ja, Smolensk ist unser russischer Einwohner schon ganz gut drauf. Aber wir haben hier natürlich, natürlich eine massenhafte Korruption. Das ist natürlich unschön. Und nun ist hier auch ähm, die Einheit fertig. Und ich glaube, ich werde auch mal eine Galere bauen. Und dann kann ich mal mich auf den Weg machen, die Weiten der Meere zu erforschen. <lacht> So, und mit dem ich da weiter? Vielleicht die anderen die andere Seite holen. Ja, ich gehe mal hier hin. Und werde mal versuchen, die andere Seite zu holen. Hier direkt die Straße. Wird ja eh gleich äh, erweitert, der Radius. Dann kann ich auch gleich hier die Q anbinden. That's a mistake. A terrible mistake. Okay. Frankfurt hat schon ein Aquädukt gebaut. Schick. Dafür blieb, blieb jetzt das Courthouse liegen. Und wir sehen, das ist bitter nötig. Bitter nötig. Ja, da können wir mal drauf achten. Wir haben jetzt sieben Runden Courthouse. Ähm, wir haben jetzt sechs Production. Die uns flöten gehen und fünf commerce mal gucken was es bringt mit dem courthouse in sieben runden die werden wir auf jeden fall noch spielen so hier muss ich mal die ja ähm, genau wenn aufstände sind ist natürlich ähm, alles an production äh, geht an die corruption drauf so Moskau muss auch versorgt werden okay So, hier soll die Straße zu der neuen Stadt, die noch nicht gebaut ist, die jetzt sofort gebaut wird, Nürnberg. Und Spearman haben wir ja schon, das heißt wir können gleich an die Library gehen. Hier braucht man dringend ein Aquadukt, ähm, aber ich baue einen Siedler, von daher können wir erstmal den Siedler beenden lassen und dann das Aquädukt angehen. Der Siedler zieht ja sowieso gleich wieder zwei Einheiten ab. Ja, der Siedler auch, ist auch direkt fertig, aber es wächst ja auch gleich wieder in die Stadt. Von daher schadet uns das überhaupt nicht. Hier werden wir noch warten. Da ah, haben wir mal eine Bewässerungsanlage, nicht schlecht. Hier haben wir gleich die Städte angebunden, das ist super. Okay. Wir ja, werden ein bisschen mehr bewässern, die Gegend. Hier sieht es ja erstmal ganz gut aus. Da ist ja auch der Siedler fertig. Ähm. Ich denke, ich schicke den jetzt einfach mal hier hin. Das ist ja eine sehr ungefährliche Gegend. Ja, hier bekommt er, das wäre eigentlich optimal, da bekommt er nämlich äh, die Kuh auch noch mit. Eine sehr ungefährliche Gegend, ähm. Da brauche ich auch erstmal keine Verteidigung. Und der Siedler, die, äh, der Arbeiter, den ich hier überproduziert habe, bei Heidelburg, der kann ja dann dort helfen gehen. Genau. wenn wir die Ordnung wiederherstellen in Berlin. Berlin wächst ja auch ganz fleißig. Und wenn die hängenden Gärten fertig sind, dann werden wir weniger Probleme haben mit der so den sozialen Unruhen. Schade, sehr schade. Hier ist der Archer fertig? Ach, ach, nicht der Archer, sondern der, ähm, der Spearman. Damit ist genug v Verteidigung vorhanden und ich werde das nächstes erstmal ein Courthouse bauen, weil man sieht auch hier, dass es bitter nötig ist. Und der geht gleich hier, hier oben hin und löst den Archer ab. Wow. Gute Produktion. Da werde ich roden und bewässern. So. Zwei Verteidigungseinheiten fertig. Dann auch hier das Courthouse. Hier haben wir das Courthouse im Blick. Noch zwei Runden. Es waren wie gesagt... Oh, nicht hier. Oh, da bin ich falsch. Hier haben wir das Korthaus im Blick. Noch fünf Runden, da sind es inzwischen sieben und sieben. Also es wird immer noch nötiger. Klar, die Stadt ist gewachsen und äh, sie wird auch noch weiter wachsen, bevor das Korthaus fertig wird. Unsere Galerie ist fertig. So, und jetzt können wir hier in Leipzig, könnte ich jetzt anfangen, das Leithaus zu bauen, also einen Leuchtturm zu bauen. Das Ding ist nur, die Stadt ist jetzt schon wieder so groß, dass ich eigentlich gar nicht, ähm, ja, dass ich eigentlich sofort wieder die Stadt verkleinern will, indem ich Siedler produziere. Ja, ähm, worauf wir jetzt natürlich jetzt achten müssen, wo, die, äh, wo der Leuchtturm nicht da ist, ist, dass wir mit der Galeere, die wir gerade produziert haben, nicht aufs offene Meer hinausfahren. Also eine Galeere kann nur an der Küste fahren. Das sind Küste sind diese hellblauen Bereiche und das offene Meer wäre eben dann das, der, dieses dunklere hier. Und Ozean ist dann noch dunkler, ähm, aber ab diesem Bereich äh, würde die Galeere eben versinken und das wollen wir natürlich nicht. So, auch hier ist die Straße bald in Konigsberg. Die Engländer werden uns gleich wieder rausschicken. Macht nichts. Auf jeden Fall ist jetzt das Wachstum klar erkennbar. Wir bauen hier fleißig Städte und expandieren, expandieren, expandieren. Setz it, goodbye. Autsch. Ja, da werden wir noch ordentlich angegriffen. Leipzig hat auch Unruhen. Das ist gar nicht mal so gut. Jetzt haben wir hier nur noch eine Einheit Katapult und der ist ja, und den Archer. Das ist gar nicht gut. Naja, gut. wir ähm, Ich werde jetzt den erstmal festsetzen. Und direkt diesen Archer rüberschicken schicken. Hold. Ich glaube, das war jetzt nicht richtig eingestellt. So. Okay. Die Stadt ist sofort angebunden. Und da werde ich gleich... Ah, ich werde mal gleich schauen, dass ich an Wasser komme. Vielleicht kriege ich hier dieses Wasser von der Quelle im Berg und kann da eine Bewässerungsanlage bauen. Vielleicht auch nicht, werden wir gleich sehen. Bisschen Sinnloses rumgelaufen, weil ich mich verklickt habe. So, die Kuh wird auch angebunden. Hier ist das Courthouse fertig in Hamburg. Das ging ja super schnell. Da haben wir nicht drauf geachtet, wie viel äh, Korruption wir haben, aber es wird sicherlich auch runtergegangen sein. Ich baue hier auch direkt noch einen Siedler, weil die Stadt wächst einfach zu krass. So, Smolensk hat Unruhen, ähm, aber nicht mehr lange, denn die Einheit muss hier nur rein. Dann ist alles wieder bombig. Ähm, Moskau hat Unruhen, da muss man was tun. da kann ich auch eine Bewässerung Anlage bauen und hier versuche ich es mal nee es geht nicht leider aber ich brauche schon mal eine Straße Da endet dann auch die nördliche Spitze. Ich komme schnell rüber. So, hier ist ein weiterer Arbeiter fertig. Den wollte ich eigentlich gar nicht bauen. Ach ne, den habe ich dann nur reingeschickt aus Versehen. Jo, das ist ja nicht weiter wild. Hier werde ich noch eine Bewässerungsanlage bauen. Hier ist die Stadt ja schon geplant und die Kuh bekomme ich auch gleich. Das ist ja ganz toll. Jo. Köln, Cologne. Ah, Na, dafür ist dann Dafür ist dann so eine äh, Schleuder auch ganz gut So, Theologie ist fertig Jetzt kann ich die Sinister Capelle bauen Und die Sinister Kapelle verdoppelt den Aff äh, Effekt von Kathedralen Kathedralen hatten wir ja vorhin schon erklärt äh, Produziert drei Content Faces Dann würde die äh, Sinister Capelle oder Chapel ähm, quasi sechs ähm, sechs Content Places produzieren, bei, äh, wenn man eine Kathedrale aufbaut. Aber das ist nicht so wichtig, denke ich. Education, education, dann sind wir schon bei einer University und das ist ganz prächtig. So, hier unten hatten wir noch ähm, ein paar Probleme. Jetzt kann man hier schlecht einschätzen wie viel Korruption da jetzt tatsächlich herrscht. Müssen wir mal bei der nächsten Runde reingucken. Ist leider wieder misslungen, der Angriff. Und dieser Archer generiert auch gar nicht. Er tut nicht, was er soll. Kann sein, dass man im Feindesland nicht regenerieren kann möglicherweise. So. Und ich brauche hier, glaube ich, keine zwei ähm, Worker mehr, deswegen schicke ich ihn jetzt nach Köln. Ah ja, der soll die Stadt verteidigen, der soll eine Bewässerungsanlage bauen, der auch, in Leipzig bauen wir einen Siedler. Ähm, und Dann werden wir auch gleich das Leithaus angehen, obwohl das hier gar nicht mal so gut produziert wird da wir in Leipzig gar nicht so viel Schilde produzieren. Ich glaube, ich werde in Leipzig mal einen Worker bauen, der hier vielleicht noch ein bisschen dafür sorgt, dass mehr Schilde produziert werden. Ja. Und Hamburg hat noch einen Siedler gebaut. Hamburg soll jetzt auch noch einen weiteren Worker bauen. Hier wird auch ein Courthouse fertiggestellt in Kiew. Kiew braucht auch nicht mehr lange, bis es angebunden ist an ähm, die Straße. Was dann wiederum allen Städten zugutekommt, also äh, so wie Moskau und Kiew, weil die äh, eine weitere Luxury bekommen mit den Elefanten und ähm, die Ressourcen Eisen und Pferde bekommen. Allerdings die anderen Städte eben auch die neue Luxury Fälle bekommen. Jo. Hier werde ich meinen Arbeiter bauen. Sehr gut. Noch besser. Neuen Governor. Das Westernpol ist unser. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt ziehen wir auch gleich rein, dann kann er auch wieder regenerieren. Und ich hoffe, jetzt kommt kein Angreifer, weil sonst haben wir ein Problem mit unserem, unserer Einheit hier. Und der Arbeiter soll gleich mal die Straße hier nach äh, Smolensk wiederherstellen. So, jetzt gucken wir mal, wo es regeneriert ist und noch eine Runde, nein, zwei Runden vor Ende des Courthouses. Wir haben äh, sieben Production, die uns fehlen. Und wir haben sieben Commerce, die uns fehlen. Gut, Courthouse, noch zwei Runden. Und wachsen tut die Stadt, ja genau in diesem Moment. Was ein bisschen ungünstig ist, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich das auf eine Runde reduzieren. Das mache ich mal. So haben wir nur noch eine Runde. bis die Stadt fertig ist und dann haben wir einen besseren Vergleichswert, als wenn die Stadt noch wächst vorher. Gut. Achso, äh, wie viel hatten wir jetzt? Noch mal gucken. Jetzt haben wir acht äh, Schilder, die uns verloren gehen und sieben Commerce. Acht und sieben. Ähm, hier den Arbeiter noch fertig machen. Äh, ich kann natürlich auch die... St den Siedler schon losschicken, um hier eine Stadt zu bauen. Oder hier unten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, vielleicht hier unten mal was anzugehen. Ähm, hier stört es auch nicht. Jo. Hier würde ich Probleme kriegen, glaube ich. Und zwar um dieses Feld. Das müsste ich dann teilen, was aber auch nicht so schlimm wäre, dieses eine Fell zu teilen. Dafür werden hier nicht so viel verloren. Aber hier kann ich sowieso nicht wirklich drauf zugreifen. Ich baue hier. Ja. Hier ist auf jeden Fall schon äh, der kulturelle... Bereich geschlossen und da werden die Einheiten jetzt nicht mehr durchwandern. Natürlich können sie jetzt noch per Boot hier rein äh, wandern und dort ihre Städte bauen. Ähm, was später auch passieren wird, da werden ähm, die anderen Zivilisationen versuchen zu expandi expandieren, wie sie nur können und überall Städte bauen, wo noch Platz ist. Aber sie sind ja nicht die einzigen, die expandieren. Ja, Worker ist in Ordnung. Und mit dem Arbeiter kann ich ja hier gleich irgendwie versuchen, noch so eine Lücke zu füllen, äh, mit, dem, mit dem Siedler, dass ich immer Arbeiter sage und Siedler, das Arbeiter- und Siedler-Verwechsler. Ich glaube, hier mache ich auch niemanden was streitig, wenn ich da die Stadt baue sind zwar jetzt keine Spezialressourcen drumherum, außer hier vielleicht die Überschwemmungsgebiete, die ja ein bisschen mehr Nahrung ähm, produzieren, aber dann ist hier wenigstens der Platz optimal ausgenutzt. So, hier sind wir inzwischen angelangt. Ich denke, ich baue die Stadt hier. Dann bekomme ich sie nämlich alle. Zwar noch nicht sofort, aber ersten kulturellen, bei der ersten kulturellen Ausdehnung. Und ich bekomme auch ähm, die Kuh noch. Ja, der Worker soll natürlich direkt hinterher. Und dann schauen wir mal rein. Ich baue hier das Gericht. Ich glaube, das Lighthouse müsste ich woanders bauen, weil das dauert einfach in Leipzig zu lange. So, Hamburg hat auch den Worker fertig. Und in Hamburg baue ich jetzt die Synese Chapel. Ja. Noch den Marktplatzfeuer. Noch den Marktplatzfeuer. So, jetzt haben wir das Gericht gebaut. Schauen wir rein. Und wir hatten hier vorher 8 Production, die uns fehlten, und 7 äh, Commerce, die uns fehlten. Und jetzt ist so ein gutes Drittel davon verschwunden. Und das ist doch nicht schlecht. Sollte man also auf jeden Fall berücksichtigen äh, die Gerichtsgebäude und äh, dann kann man auf, auch direkt wieder ähm, mehr Gold und mehr Schilder produzieren, auch in Städten, die weit weg sind von der Hauptstadt. Und hier könnte ich vielleicht auch das Lighthouse angehen, da ich hier durchaus eine ganz gute ähm, Produktionsrate habe. Allerdings sollte ich hier vielleicht vorher noch einen Siedler bauen. So, hier die Straße, wie gesagt, der muss ich erstmal ausruhen. Ja, und damit man sich in Ruhe ausruhen kann, äh, werde ich gleich versuchen, mit den Russen Frieden zu schließen. Mal gucken, ob die das annehmen. Die sind zwar dann schön doof, aber ich meine, eine andere Wahl haben sie nicht großartig. Okay, die Stadt wächst auch gleich wieder. Genau, hier wollte ich noch den Marketplace bauen. Und den Arbeiter schicke ich hier runter zur Unterstützung. Und der soll natürlich die Stadt auch gleich anbinden mit der Straße. Und der Arbeiter soll hierhin zur Unterstützung auch die Straße bauen. Hier werde ich mal versuchen, die Bewässerungsanlage nach Heidelburg zu ziehen. Und hier bauen wir jetzt die Stadt, die jetzt nahe bei den Ressourcen, bei den Weintrauben sind. Eine sehr wichtige Stadt. Und ich werde hier auch gleich äh, die Library angehen, weil ich einfach den Radius so schnell wie möglich erhöhen muss. Ich habe vergessen, die Disorder in Kiew wiederherzustellen. Das ist doof. Na, die Runde war doch noch nicht zu Ende. Wir warten hier. So, hier kann ich eine Bewässerungsanlage bauen und die kann ich dann auch darüber ziehen. Sieht man ja schon, wo die Leute weitere Wirtschaft betreiben, weitere Landwirtschaft. Ich gucke mal eben, ob ich irgendwo Land sehe, was ich vielleicht überspringen kann. Sehe ich leider nicht wirklich. Also es, ich glaube auch die andere Insel ist hier, also in diesem schwarzen Bereich. Und hier sieht man jetzt keine Landzungen, die jetzt irgendwie zeigen, dass man darüber rüber käme. Den setze ich erstmal fest. Hier gehe ich nochmal zurück wegen dem einen Schatten. Bisschen doof gelaufen. So, Kiew hat noch einen weiteren Arbeiter gebaut. Und den werde ich gleich hier hinschicken, um zu versuchen, Moskau mit der Straße hier anzubinden. Äh, also Smolensk mit Moskau zu verbinden. Was gibt es hier noch zu holen in Kiew? Hm. Erst einmal nichts. Was ich natürlich machen könnte, wäre hier Angriffseinheiten herzustellen wäre natürlich sinnvoll, dass ich erstmal den Spearman, äh Quatsch, ähm, den diesen äh, Schwertkämpfer hätte. Dazu muss diese Straße hier fertig werden. Also ich baue erstmal eine Kaserne und dann baue ich hier mal Schwertkämpfer. Königsberg hat das Aquädukt gebaut, kann jetzt weiter wachsen. Baut jetzt auch das Gericht. Hier gibt es einen Siedler, da gehört noch ein Arbeiter dazu. Und hier werde ich gleich den Hafen bauen, weil es sich einfach lohnt. Oh, oder am besten noch ein Aquädukt vorher, weil die sind ja schon an der Grenze. Oder noch ein Siedler. Weil wahrscheinlich noch sinnvoller. Erst den Siedler, dann das Aquädukt. So. Hier ist auch die Library fertig. Schon fertig. Ja, auch gleich das Courthouse angehen. Auch hier die Library bauen. Ja, der hier, wie gesagt, äh, Straße bauen. Ja, ich denke, das sollte für diese Runde genug gewesen sein. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hier sind noch gleich die hängenden Gärten fertig. Darauf können wir uns dann in der nächsten Runde freuen. Und jetzt speichere ich nur noch ab. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und es wäre schön, wenn ihr mal in den Videos auf Like klicken würdet, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen kommentiert und mir ein paar Tipps gibt. Da würde ich mich freuen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss.